Für den Antirassismus ist es wichtig, klassenkämpferische Perspektiven mit reinzubringen, weil sich Rassismus nicht verstehen lässt ohne Kapitalismusanalyse und deswegen lässt sich Rassismus auch nur klassenkämpferisch bekämpfen. Für den Klassenkampf ist es wichtig, Antirassismus mit reinzubringen, weil gerade in Zeiten neurechter Formierung ist es wichtig, das zu betonen, was uns zusammenbringt und nicht das, was uns trennt.